Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Hearthstone. Wir spielen heute Ranked mit unseren Akro.. Schamane? Ja doch, mit unseren Akro-Schamane. Wenn wir ach ja und äh, gewinnen. Easy, kein Ding für uns. Easy Game. So, hoffen wir mal, dass dieser Paladin nicht auch aufgibt. Das wäre schon ein klein wenig lame, aber passiert ja manchmal. <lacht> ich finde irgendwie voll lucky, dass wir gleich noch ein Paladin als Gegner bekommen. Oh mein Gott, das habt ihr nicht gehört. Aber ja, dafür haben wir eine ziemlich schlechte Starthand. Naja, was soll man machen? <lacht> wir haben ja noch Zeit, einen einsatz Drop zu ziehen, ansonsten können wir unser Coin benutzen mal schauen was der spielt vielleicht spielt ja auch nichts das wäre äh, ideal oh, aber der begrüßt mich begrüßt mir den mal zurück wenn ich den spiele habe ich nächste Runde wieder nur ein mana das will ich nicht also ja mache ich gar nichts ich meine das bringt mir dann auch nichts Oh, und das ist ein Drachenpaladin. Ich könnte das eigentlich machen. Ja, doch, es hat sich schon gelohnt. Jetzt kann muss er ihn zweimal angreifen, da er ihn nur ein Leben ihn hat. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt Overlord, Load oder den hier benutzen. Ach, so einer ist das. Okay, gut zu wissen. Da haben wir aber auch direkt eine Antwort drauf. Den bringen wir hier mit um. So, und wie können wir uns am besten um den kümmern? Mal schauen, wir ob unser Flame-Juggler trifft. Oh, perfekt. Dann machen wir einfach mal... So, damit wir das Feld haben. Denn jetzt muss er auf uns reagieren. <lacht> oh, das hat er sehr erfolgreich gemacht. Wir haben natürlich den letzten Bullshit bekommen. <lacht> Kennt man ja von uns, wir kriegen immer die Scheiße. Aber wir können nun lieber einen rufen. Den er nicht ins Face ballern. Sind schließlich ein aggro deck oder nicht und oh, hat consecration ist aber nicht gerade schlimm für uns Na, ist schon scheiße aber die schlimmeres ich meine unser feld reicht trotzdem aufs aus um sein zu besiegen machen wir es auch als erstes Mach ich hätte mit den anderen ah, okay er kann ihn beschützen denkt sich so ah, du pisser jetzt bin ich safe aber nicht in meinem Ghetto, Alter, was denkst du, wo du bist? Get on my level, faggot. Oh, da haut ihn direkt nochmal raus. Oh, aber diesmal haben wir einen ziemlich guten drop bekommen. So, wir könnten Karten ziehen. Das macht 3 Damage und wir halten ihn. Wie können wir den besiegen? Ich denke mal doch wir ziehen erstmal karten oh, wenn wir nur unseren scheiß ding jetzt hätten ja wir können aber warte mal wir können ist runde 10 damage machen wir haben den ja schon fast tot noch mal toten erstmal das nicht gerade den toten den ich haben wollte lässt sich nichts machen aber wir gehen jetzt einfach mal aus face weil wir schon ziemlich gut damage haben auf der hand eventuell können wir dem sogar schon umbringen hm, der hat consecration das war ja klar ne aber So schlimm war es jetzt auch nicht für uns. Also habe ich den eigentlich in der getan, erinnere ich mich ja gar nicht mehr. <lacht> Schauen wir mal, was wir bekommen. Ich denke mal, die Hand dahin wäre ideal. nach Dann nehmen wir wohl den hier. Na doch, das war schon gut. So können wir trotzdem zwei Damage haben, da wir ja gleich vor haben. Und damit den die fähigkeit zweimal benutzen, pro Zug sozusagen. Zumindest ja ein Schaden. Und dann ist er auch schon bei Tod. Also wenn der sich nicht beiziehen kann, hat er ein Problem. Was auch ein paar Paladin, die haben sehr viele Möglichkeiten, nicht zu heilen. Naja, was auch immer er macht, ich hoffe er beeilt sich ein wenig. Ah wow, dann bin ich. Ach, da kann er sich hin. Okay. dann ja klar, ist, dass er sich früher oder später heilen kann. Damit muss man ja rechnen. <lacht> Wir können jetzt erstmal Karten ziehen. und wir ihn hier spielen. Nee, der stirbt ja instant. Hm, was machen wir am besten? Nein, den will ich noch nicht raushauen. Ich bin einfach mal unsere beiden Einser und... Den kaputt, so wird er vielleicht eine Waffe für ein opfern. Das wäre ideal, wenn nicht. Haben wir überhin zwei Karten mit dem wir Damage machen können. Oh, jetzt haut er hier die fetten Karten raus. Okay, jetzt müssen wir uns bei okay. Da geht aus. Face das auch ist... oh, geht ja nicht. Aber oh, wir können. Sonst schon mal sechs Damage will ich den zum Spielen? Nee, will ich nicht. Spiele erst mal den hier. Los, noch meine Heldenfähigkeit einmal. So, jetzt kommen wir langsam schon richtig nah an seinen Tod. Der wird auf jeden Fall unseren Toten mir zerstören. Wenn nicht, dann ist das ziemlich dumm. Oh, was? Ach ja, macht das so. Ist mir recht. Das bleibt sein Leben low. Ja, und jetzt haut der Wave Clear raus. Denke ich mal. Alter, der holt seine ganzen starken Karten. Warte, jetzt müssen wir mal rechnen, das sind 2 plus 5, 6, äh, das sind 12 Damage für wie viel Mana, 5, für 9 Mana, machen wir das? Also umbringen kann er uns nicht, aber wir machen das einfach mal. so jetzt haben wir zwei Wind condition nächste runde nein das machen wir nicht so also wenn er sich jetzt nicht ziehen kann oder unsere waffe zerstören kann oder nur eins von beiden kann gewinnen wir wahrscheinlich oder oh, den taunt fühlt sich sicher wenn er jetzt kein heal hat haben wir gewonnen und hast du nie heal bruder er hat keinen Heal Er fühlt sich sicher hinter seinem Taunt <lacht> Hat den keiner erzählt wie Akkus funktionieren Wir haben eine Menge Direkt Damage Träumen wir den mal noch ein wenig Ja, das war dann wohl die heutige Folge. Oh, und der ist mit. Der Typ ist mit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne ein Abo da lassen. Dafür müsst ihr einfach auf mein Profil klicken, was ich euch oben in der Mitte einblenden werde. Links und rechts oben werde ich euch jeweils ein Video einblenden und ganz unten in der Mitte kommt ihr zu so der Hearthstone Playlist. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Haut rein. Ciao bis zum nächsten Mal.